Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es ist, Corona zu sein? Ich wette, das habt ihr nicht. Doch, das finden wir heute heraus in äh, dem Spiel, wo ich ihn vergessen habe. Hier ist eingeblendet und wir spielen erst mit Iggy. Hallo, ich bin der Iggy und mein Virus heißt Fungi. Und mein Virus heißt, äh, ja, das könnt ihr hier lesen, ich werde es nicht aussprechen. Ich habe keinen Gen, deshalb kann ich hier nichts auflegen, okay. So, wir spielen auf normal. Haben, ich habe das Spiel kurz ein... mit ihm auf einfach getestet, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Hier ist China. Ja, Mike, da ist China. Hier ist China, ja, ja ich hab's gefunden. Starten. Hier ist China. Hier wollen wir starten. Oh yeah. So, so und jetzt sagen, fliegen die. Ich würde sagen, du beginnst bei äh, den oberen, ich bin wieder bei den unteren, weil ich habe den Amazonas und so diese Gebiete, die sind ein bisschen was feuchter. Du fängst da <lacht> hinten an bei, wo fängst du an? Bei Brasilien. Brasilien. Okay, IG, magst du kurz das Spiel äh, ganz kurz erklären? So im, Gro ja, im Grund Großen und Ganzen. Ja, wie gesagt, du bist halt äh, du spielst sozusagen eine solche und möchtest die Welt verdichten. Na, ja. reicht das als Erklärung im, im Endeffekt ist ja, es ganz ein bisschen Spiel. komplexer, was kann ich alles machen? Was werden ja, wir heute du, alles sehen? Du, ja, du, wir werden sehen, wie du Sachen upgradest, damit du deine äh, damit du halt ein bisschen was mehr Leute infizierst, ne? Mhm. Wir werden halt sehen, wie du halt deine ähm, Symptome infizierst, damit du Menschen tötest und wir werden sehen, wie du deine Fähigkeiten äh, rauflevelst, damit du ähm, ja, damit du besser wirst, damit dein, äh, ja, damit dein Virus am Ende aussieht wie ein Tiersteher. Krass. Ähm, ich mach mal Luft, zack, und nochmal Luft, zack. Jetzt werde ich viel einfacher durch die ganz normale Luft, die wir alle atmen, ähm, durch die Körper der Menschen eindrehen können. Und, ähm, ich bin rot. Iggy ist gelb, bei ihm bin ich gelb und er ist rot. So, momentan sieht es noch ein bisschen langweilig aus, weil noch nichts passiert. Aber glaubt mir Leute, wir warten nur darauf, äh, ganz viele, äh, ganz viele infizierte Leute in zu Handy haben, weg. damit wir sie alle auf einen Schlag killen können. Ich habe, ich habe auf dem Handy, habe, das habe ich. Da habe ich alles schon freigeschaltet, müsst ihr wissen. Handy habe ich hundertprozentig durch die Handy-Version. Ja. Und ich habe ein ganzes Spiel gemacht, in ja. dem ich gar nichts gemacht habe, außer die ganzen Symptome und also weggetan habe. Aber ansonsten habe ich gar nichts aufgewählt Die Partie hat zwar fünf Stunden gedauert, aber das alle gekriegt. Aber ich habe alle am Ende getötet. 100 der Menschbevölkerung? Ja. Oh mein Gott. Okay, unser Ziel ist es, ähm, mindestens wie viel Prozent auszulöschen? 100 Mindestens 100%. Okay, das ist schon sehr hohe Erwartungen. Aber wir versuchen es mal. So, jetzt seht ihr hier überall, wie schnell die ganzen Punkte anreisen. Also, wie gesagt, er spielt Bakterie. Ja. Aber Bakterie hat sozusagen, ja, nicht wirklich Superkräfte. es ist einfach nur Bakterie, die sich halt verbreitet. Ich spiele den Fungus. Der Fungus hat, ähm, ja, den Vorteil: der macht alle paar Male, tut er sich irgendwo auf einen random Platz der Welt verbreiten. Beispielsweise habe ich mich gerade in Japan verbreitet. Boah, das ist bei mir, oder? Und ich fange jetzt an, äh, in Japan zu infizieren. Ich bin auch schon in China, tatsächlich. Stimmt, ich es. Und falls euch wundert, die ganzen Punkte, das sind alles überall Orte, wo äh, ich in Menschen eingedrungen bin. In Menschen drin, Mike. <lacht> ja, krass, oder? Ja, wenn man jetzt auch sieht... Oh, jetzt habe ich hier hinten... Von jetzt habe ich das genommen. Vereinigte Königreich auch noch infiziert. Nice da bin ich auch schon. <lacht> Alter, überall, wo du hast, getan, es, du hast ich auch schon. ganz Brasilien für dich. Ich habe aber dafür hast du fast viel mehr ganz Menschen, China. weil du hast China. Noch nicht ganz. Ich habe nur fast ganz China. Warte, warte, warte. Tatsächlich ist mit in China anzufangen keine schlechte Taktik, weil du da schon den ganzen Jetzt habe ich China, glaube ich. Hast. Ja, Guck, jetzt habe ich jetzt, ganz du China. Hast, du, hast, du musst müsstest jetzt so 11% der Menschheit ungefähr haben. Wir haben 20%. vorhin eine Testrunde gemacht und <lacht> wir haben alles gekillt außer China. Das war so stressig, aber wir See, China nie haben China haben wir am Ende auch geschafft. Ja, aber es war voll lange. Es hat richtig lange gedauert. Ja, wir waren haben eine Ende waren wir fast lost. Ja. Wie gesagt, der Vorteil beim Fungi ist halt einfach wirklich, ich bin einfach irgendwann random bei irgendwelchen Menschen, deswegen brauche ich auch diese Luft äh, Dings nicht. Also die, ja. Du hast bei der Mike. Oh, ich hab's gemerkt. Zurückentwickeln! So, das, das ist Problem wichtig. ist bei äh, oh shit, Symptomen. Das hat zu spät. Natürlich sind zu spät? Das hat zu spät, ja. Ja, die haben, die, haben, die, haben, die haben auf jeden Fall mich entdeckt. Aber mich nicht, okay. Mich dich nicht, aber die haben mich. Oh, ich, nicht. War, ich hatte bei grad mir Angst. Ich bin auch irgendwie so, wenn ersten Leute anfangen, bei mir zu husten, dann oh mein Gott, ein Virus, welches das töten könnte. Heilmittel. <lacht> immer diese Menschen. Wann? Wir wollen sie doch nur töten. Oh nice. Das ich habe genesen gekauft. Was für ein Gen? Ähm, ich habe jetzt das hochgelevelt. Das äh, würde ich auch sagen. Nutzt immer nur einer von uns. Wo sind wir gerade aus? Ich sagen hol das in eine Runde? Es ist ein cool. Flugzeug, womit ich eine Krankheit zu von einem Land zum anderen schicken kann. Mhm. Das ist einfach cool. so, ohne dass sie irgendwie auch Flugzeug hochgelevelt haben. Das ist ja richtig cool. Und ihr seht schon hier oben, Iggy wird schon, also Fungi wird schon untersucht. Ja. Grüße gerne raus nach Fungi. <lacht> oh <Gott. lacht> Der, der Virus von Fungi, was, also, also was der im Endeffekt macht, dieser Virus, er ist nicht wirklich gefährlich, im Gegenteil. Das Einzige, was er macht, ist, es lässt Leute die ganze Zeit ähm, Comics zeichnen. Oh, das ist natürlich ein Problem. Wenn alle Comics zeichnen, aber niemand dafür dann Zeit hat, die Comics sich anzuschauen, dann wird man natürlich aggressiv. Und dann äh, ändert das ja auch die Persönlichkeit des Menschen. Das ist schon ja, schön. Na, natürlich. Das ist, das ist äh, ein sehr komplexes Thema auf jeden Fall. Bei 100 bist du weg, Iggy. Ja. Dann bist du tot. Genau. 70. Alter, wie schnell? Oh nein, Iggy. Iggy ist gerade richtig schnell. Iggy, nein! Du stirbst gleich. Iggy. Ja, ich gebe dir, ich gebe dir gleich meine. Iggy. Fugi ist tot. No. Oh G! Ist doch echt nicht gut gelaufen. Das war richtig kacke, ja. Aber du hast mir den nötigen Push gegeben, den Covid brauchte. Denn Covid braucht die Energie von anderen Viren, die es nicht schaffen konnten, um es selbst zu schaffen. <lacht> <lacht> ja. das, ist kein, das ist überhaupt keine Erklärung, wie Covid überhaupt funktioniert. <lacht> Es ist auch kein Aufklärungsvideo, es ist einfach nur das für Fun video Äh, Iggy? Ja? Ich glaube, die sind gegen mich. Oder? Nein, Mike, die sind für dich. Die mögen ein Virus, welcher die umbringen möchte. Ach so, ja dann. Perfekt. Wir brauchen nämlich viel mehr Leute hier, let's go. Das sieht schon besser aus oh nein nein die haben schon angefangen die haben mich entdeckt ich bin weg oder? ich bin tot ja ja bin tot rip I'm dead ich existiere Was nicht mehr. so das war natürlich keine gute runde äh, deshalb versuchen wir nochmal diesmal auf einer anderen viel schwierigkeit Ich meinte mit zwei spielern auf normal ist viel zu krass deshalb versuchen wir es mal ein bisschen nicht zwei spieler und machen natürlich den gleichen ort hier in china dies ist Wer i live. also nicht in real life aber ihr wisst was ich meine so und äh, ja Iggy, du wo, wo schaltest du brasilien. da wo du vorgekleidet hast das brasilien dann ist doch schön okay so und leute diesmal sind wir stärker denn jetzt wird fungi nicht aussterben <lacht> Covid auch nicht Du musst doch Kälteresistenz und so eingeben, ne? Bei Fähigkeiten Ach, hab ich gar nicht gemacht letzte Runde Nein, hast du gar ja nicht gemacht, das ist mir auch gerade eben aufgefallen Nur Kälteresistenz und, und nachher noch Ar Arznei Ja, Arznei und Kälteresistenz, damit du einmal bei den kalten Ländern und einmal bei den reichen Ländern äh, noch gut wirkst Supi Alter, wie schnell geht das? Oh, oh mein Gott, wie schnell geht das? Bitte sag mir nicht, ich habe ein Symptom. Hab Mike, hast, hast du Lust zu kuscheln? Äh, kuscheln? Inwiefern? Ich kann gerne kuscheln. Oh, China Gott mir! Yeah! Oh, nice! <lacht> gerne kuschelig! <lacht> nice! Hier nochmal ein bisschen kuscheln. Hier oben noch ein bisschen kuscheln. Aber Leute, wir haben jetzt hier ganz viele in Afghanistan, Zentralasien und. Kasachstan, das ist nice. Oh, hier ganz viele noch in Iran und Pakistan, das ist super. Zack, zack, zack, zack, ganz viele Punkte. Oh mein Gott, oh mein Gott, das hab ich gar nicht gesehen. Alter, Russland. Guck mal, Russland geht bei mir ab. Genau. Oh. oh mein Gott, wie viele sind das? Ich habe Russland eingenommen. Das ist meins. <lacht> Das ist nicht mehr, das ist kein Virus mehr, das ist jetzt Krieg. Ich hab Russland angenommen. <lacht> wir, sehen, wir sehen besser aus wie gerade eben. Ne? Alter, guck dich das an, wenn ich rauszoome. Oh mein Gott. Oh. Wie viele sind da die oben auf einmal? Die Philippinen, die müssen wir noch. Wo sind die Philippinen? Symptome? Scheiße, ich richtig viele Symptome. Weg, weg, weg, weg. Oh mein Gott, was knapp. Die haben mich nicht. Doch, die haben mich entdeckt. Ein einziges Labor hat mich entdeckt. Shit, so, aber ich komm, mal ich hab Film drei, weil da keiner ist. Iggy, ich hab drei Punkte auf einmal entwickelt, komm schon, das ist doch unfair. Oh oh, ich, ich oh oh, Iggy, ja. an mir wird geforscht, an dir ja, auch schon. Mir auch. Ja, aber an mir wird mehr geforscht, weil ich gerade. Du hast drei Laboren, ich habe nur eins, aber ja. das ist trotzdem kacke. Weißt, du, dein Labor gerade ist? Hier, in Südostasien. Südostasien. Südostasien. Willst du, willst, weißt du was, was ich jetzt mache, Mike? Da schicken wir jetzt alle hin! Habe ich gehört. Oder? War es, war das schön, mit, es, ist, es war schön mit deiner Krankheit Bekanntschaft zu machen. Iggy, was machst du? Iggy, was machst du? Nein, was machst du, Iggy? Oh mein Gott, vier! Scheiße, Iggy, was machst du? Nein, eins geht auf mich. Iggy, warum gibt's mir all deine Punkte? Iggy, was machst du? Warum machst du das? Du kannst doch nicht Fungi aussterben lassen! Oh, lol. Mike, du kannst jetzt deine, du kannst jetzt deine Todeszahl hochschrauben lassen. Soll ich anfangen? Ja. Du, okay, wir haben, Leute. Wir haben, wir haben die komplette Welt, Leute. Leute, das Ritual hat erst begonnen. <lacht> du musst, solltest genug Geld haben. Oh. Zack. Okay. Das geht. Nein, hab ich nicht mehr. Hab nicht genug. Okay. Komm schon. Verreckt alle! Verreckt! Oh mein Gott, wie viele! Da sind richtig viele gestorben. Alter. Drrrr. Okay, oh mein Gott. Hä, hey, du hast ja auch schon voll viel umgebracht, seit wann? Ja, seit gerade eben. Da habe ich nicht geguckt, oder wie? Deswegen wow. forscht doch keiner mehr nach dir. Tja, während Iggy, ohne, ohne dass ich es wusste, alle ausgelöscht hat, muss ich jetzt den Rest machen. Ja, von mir. because Ein Prozent fehlt noch. Ein Prozent fehlt noch. Ja, der ist bei dir. Was ist das hier? Was ist das hier? Kasachstan! Stirbt! Yes, sie sterben. Sie sterben. Wir haben alle ausgelöscht. Alle sind tot. Nur noch Kasachstan. habe ich die auch tot? Ich hab doch jetzt alles, oder? Wieso leben die noch? Wieso überleben die, hä? 1%. Wo ist diese letzte Prozent? In welchem... Ich hab's oh. schon gefunden. Wo war der? Äh, Moment. Wo war der letzte Prozent? Afghanistan. So, und damit haben wir die Menschheit ausgelöscht. Mit In Covid Covid Wir werden jetzt schon... Tot. Und Fungi. <lacht> Der Name von einem. So, und da äh, Covid so gut geklappt hat und äh, ihm mir ja gut geholfen hat mit Fungi, würde ich sagen, dafür, dass wir uns bedanken, töten wir ihn. <lacht> Wait, ich will meinen Namen ändern. Der Ingi dies <lacht> Treuer Der Ingi destroyer. 3001. <lacht> Ey, du hast ganz viele Fähigkeiten, das ist unfair, ich hab gar nichts. <lacht> ja. Du such die! Unfair! <lacht> Egal. Ich bin leider an Bakterium, weil ich in diesem Spiel wo die noch kein Pil 2 geschaltet habe. Ich ziehe jeden in der Welt, um zu gewinnen. Wille dein Startland sorgfältig. Okay, hm. Iggy, wo soll ich starten? Äh, sag ich dir nicht, weil das musst du herausfinden. Wo ich starten soll? Das ja, nee, das muss ich herausfinden, wo du startest. Ah, okay. Hm, cool. Was wenn einfach auf dem gleichen Ort, äh? Ja, dann ha haben wir direkt von Anfang an, äh, gleiche Punktzahl Also wenn, den, wenn, wenn du beispielsweise Wenn wir wenn ich jetzt zu dir gehe und dein Startland finde, ne? Ja Dann... Darf ich jetzt upgraden, ja. was ich will, ne? Ja, Übertragung, so solltest du upgraden am besten, ne? Ja, ja, aber halt übertragen soll ich upgraden, was ich will, normal. ne? Genau Okay, kann ich die Punkte nicht sehen, wo du bist? Nee, kannst du nicht. Du musst halt herausfinden, wo ich bin. Okay. Und dann kriegst du auch noch extra Punkte, wenn du herausfindest, wo ich bin. Haha, <lacht> alles klar. Ja, was es wäre eigentlich, wenn wir auf dem gleichen Punkt gespawnt werden? Dann wüssten wir gegenseitig, wo wir sind. Oh wow, Pff. Okay, ich will eigentlich schon upgraden, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht, ich könnte aber auch erstmal sparen. <lacht> ich glaube, ich upgrade noch nicht, weil ich sehe gerade, ich... Die dich gerade mit gerade in Mengen. Ich bin schon bei 3 Millionen, vier Millionen. Und du bist erst mal. Oh. oh, oh, oh, oh, du steigst an, Scheiße, du steigst an. Ich muss, ich muss aufholen, aufholen. Gekauft. Ah Gott, ah, ah, kämpft an, er kämpft an, Leute. Das ist nicht gut. Ich habe gerade meine Punkte ist mal real, weil dadurch bekomme ich so viele. Dass ich jetzt habe jetzt habe. Wie tatsächlich ja? Tatsächlich nervt es mich. Oh, du bist hier, du bist hier, ich habe dich. Was? Ich habe dich gefunden, du bist hier in Libyen. Lib Libyen. Keine Ahnung, ich kenne das noch nicht. Da bist du. Nee, du bist hier. In Brasilien. Wo hast du gestartet? Tja, Mike, das frage ich mich gerade, wo du gestartet hast. Shaggy. Fällst Tja, Tja, doch heraus. Also da, wo ich gestartet habe, ist gerade... Aha! Wen haben wir denn hier? Was denn? Ich habe gefunden. Ich hab, muss, weiß jetzt, dass du in Westafrika angefangen hast. Was? Na, na, nein! <lacht> Ach, ich, ich weiß auch. aber, dass du in Ägypten angefangen hast. Oh. oh. <lacht> ja? Wie hm? fühlt sich das an? Hm? <lacht> ja, du bist so gewinzig da. So, Iggy, das wird dir noch leid getan haben, dich mit mir angelegt zu haben. Den Iggy ist 3001. Da fangen ja dann zu husten. Gibt schon nicht. Alter, wie viele Punkte ich hab. Oh, jetzt doch schön Algerien einnehmen. Tja, <lacht> Iggy, ich würde mal sagen, äh, Afrika ist so ziemlich meins hier, ne? Na ja, ja. Oh, ja. was ist das oh. mit dir? Was hast du? Da hast du so ja, Ägypten und das war's. Das ist schon ein bisschen mickrig. Guck mal, sich ja gerade einnehmen. Brasilien ist gerade meins. Zack. Vereinigtes Königreich. Schön auch noch einnehmen. Oh, hier hinten. Cool. Schön Australien. Ach, oh, das ist geschmeckt. Das ist super. Das ist ja sehr nett von dir, EG, dass du mir alles übergibst. So social von dir. Oh, und noch Saudi-Arabien. Ach, ach, Iggy, also... Jetzt kann ich mich da nur revendieren. Oh, oh. Alter, also, wie, wie, wie du aufholst? Wieso? Wieso holst du so schnell auf? Der ja, denkst du, ich spare meine DNA-Punkte auf? Ja. Oder <lacht> du dir auch gerade? Scheiße, nein! Er hat yes. mehr! Er hat mehr! Nein! Nein, das darf nicht sein! Du, du, hast halt das Spiel schon so oft gespielt. Ich glaube nicht, dass ich eine Chance habe, aber ich will trotzdem gucken, wie weit ich komme. Ja. Weil ich denke, ich will, ich will mit Fall dir ins Finale kommen gut, ja. auf jeden Fall. Okay. Ich werde es nicht ja, schaffen. Ins Finale kommst du wie, Ja, du wirst es nicht schaffen, weil. Weil du dich auskennst mit dem Spiel und ich nicht. Weil ich mich einfach mit dem Spiel auskenne. Ich werde dir niemals erzählen, was mir irgendwie schadet. Ja, unfair! Ich, ich oh würde am Ende Spiels sagen, sagen, was ich, was ich alles hochgelevelt habe, ne? Weil. Weil äh, ich will diesen Überraschungseffekt für dir nicht nehmen. Wenn ich jetzt sage, ja, ich habe das und dies und das auf, dann nehmt es einfach diesen Überraschungseffekt. Komm schon, komm schon. Du, du, du. Alter, Alter, wie du aufholst! Was? Wieso so schnell? Geht es eigentlich darum, die meisten Leute zu töten oder. Äh, ich habe das selber tatsächlich noch nicht so verstanden, den äh, Dingsplayer. Den, äh. Ja. Hey, Dem, in Russland gehört mir. Das Duell. Ja, aber gleich gehört's auch mir. <lacht> das wollen wir erstmal sehen, du. Viel Spaß, das erstmal zu bekommen. Okay. Ja. Versuch's mal. Alter, die gehört einfach Zentralasien. Mir geht. Mir geht, gehört im Endeffekt schon ganz Afrika. Was? Oh mein Gott, was? Wie teilen uns das Ganze! Ich merke das jetzt! Scheiße! Oh, hier oben! Grönland! Meine, meine, meine, mein ingi Destroyer 3001 hat Grönland entdeckt! Yes! Das ist sehr gut! Da bin ich stolz auf euch Kameraden! Ja, da bin ich auch stolz! Nee so. Ah, ja, weil, dadurch, dass du da hinten Grönland hast... Und auch noch relativ viel hast so wie es aussieht. Oh. So, ich dir gleich, was dadurch passiert. Ach, nimmst du mir gleich alles weg? Hä? Huh? Hä? Huh? Naja, wegnehmen tue ich dir gar nicht. Naja, oh. Fungi. <lacht> Jetzt Zeit, halt das alles zu beenden, Mike. Was, was, was, was, was, was? Hä? Wie beenden? Weltrichtig, Blick auf Heilung von Ungi. F Fungi. Du wirst geheilt. Du killst schon! Äh, okay. Das reicht mir. Ab auf die Symptome. Das reicht mir. Jetzt gibt's Stress. Oh yeah, danke, Mike. Was denn? Oh yeah! Was denn? Was <lacht> danke Für die ganz, danke für die ganz äh, Fähigkeitspunkte. Fähigkeitspunkte? Was denn? Was, was machst du? Ich habe ich hab es so eingerichtet. Ich hab's zwar eingerichtet, wenn du Leute tötest, kriege ich dadurch TNA-Punkte. Was? Wie? Wie funktioniert das? Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein! Was? Es kann trotzdem, dass du jetzt gewinnst, tatsächlich, ja. Hä? Wieso das? Guck mal auf die Anzeige. Du killst doch gerade mehr. Ja, aber ich verliere trotzdem. Wie hey, verlierst du? Weil ich das Spiel, weil ich es weil ich diesen Dings noch nicht wirklich gecheckt habe tatsächlich. Guck mal oben auf die Anzeige. Ja, du bist tot. Du gewinnst. Weil du stirbst. Nein, nicht, weil ich sterbe, weil ich weniger Leute infiziert. Ich habe es einfach noch nicht kapiert. Oh, heißt das, ich habe gewonnen? Ja. Habe ich gewonnen? Ja. Habe ich das Sieg? Okay. Jetzt guck mal ganz, trotzdem ganz hinten auf Fähigkeiten. Warte, warte, warte. Fähigkeiten. Ja? Da siehst du, da siehst du alles, was rechts ist, ne? Mhm. Das ist alles gegen deinen Gegner. Da kannst du beispielsweise einstellen, dass gegen den Gegner geforscht wird, da kannst du einstellen, dass. Das äh, hab ich sogar gemacht. Ja. Dann kannst du auch ganz oben rechts kannst du auch einstellen, äh, Leichen-DNA. Mhm. Wenn du das einstellst, kriegst du für jeden Toten, der den Gegner hat, sozusagen. Ja. Aber es, so wie es aussieht, geht es sowieso nur ums Oh, ich hab gewonnen! Ach, der iggy streuer geht 3001 darum, hat Fungi besiegt. Oh. Oh. Wie fühlt sich das an? Hä? Das ist das. Hi, ich ist, bin ein Gewinner, hier ist der Beweis. Du bist ein Loser, kriegst den Preis. Ich sitze im Mercedes. Hi, hi, hi, hi, hi, hi. Kriegst du Achievements? Hi, hi, hi, hey, ohne Scherz ohne scherz du sitzt in mercedes und siehst aus wie ein loser aber ich dachte ich sitze in der bahn und bin tausendmal cooler ich würde sagen denn ich bin es denn und bin äh, bin es. ja bin es. was haben wir hier ja. heute gelernt Kronas müll <lacht>